Moin, mein Name ist Isaias und äh, die Bundesregierung äh, möchte gerade mit dem erneuerbaren Energiegesetz einen weiteren Sargnagel für, unseres, äh, für unsere Klimapolitik verabschieden. Noch ist es nicht zu spät und äh, deswegen möchte ich euch gerne dazu aufrufen, ähm, mit dem Hashtag EE geht's noch ein bisschen äh, mehr Wind in das Thema zu bringen und hoffentlich viele Leute zu mobilisieren. Also. EE geht's noch für erneuerbaren Energiegesetz und unserem Unmut mit dem aktuellen Entwurf darüber. Würde mich freuen, wenn viele von euch mitmachen.